Was ist meine Aufgabe bei der SST? Ich kümmere mich hauptsächlich um den ganzen Solid-Edge-Bereich, äh, Post-Sale, was nach dem Verkauf kommt, das heißt äh, Support, Schulungen, äh, Kundenanalyse, Installationen beim Kunden, also alles, was das klassische Solid-Edge und die Siemens-Portfolio-Produkte außenrum betrifft. Ähm, zusätzlich ähm, Kümmere ich mich bei uns im Hause um die ganze Supportorganisation und um die Supportstrukturen, also nicht nur für den Siemens-Bereich, die Siemens-Produkte, sondern auch für den PDM- und PLM-Bereich bei uns im Hause mit eigenen Produkten auch. Und zusätzlich, mein dritter Job sozusagen, mache ich das Multiprojektmanagement bei uns im Hause für die Bereiche PDM, PLM hauptsächlich, also um die Übersicht, zeitliches Management, Ressourcenmanagement in den größeren Kundenprojekten, ähm, dort die Organisation, äh, Zusammenarbeit mit den einzelnen Projektleitern. Ja, was schätze ich an der SST? Ähm, Homeoffice-Möglichkeit bei uns ist für mich persönlich äh, sehr wichtig, ein sehr entscheidender Punkt. Ähm, das ist aber nicht erst seit Corona, das sind gewachsene Strukturen bei uns. Das ist eigentlich schon immer, dass Homeoffice gemacht wird. Ähm, ich kenne es eigentlich gar nicht anders und hat Vorteile. Natürlich fährt man auch mal zum Kunden raus oder so, ist ganz klar. Aber hauptsächlich äh, Homeoffice ist ein sehr angenehmer Punkt. Aber trotzdem sind da gewachsene Strukturen. Der Austausch mit den Kollegen ist einwandfrei. Telefon, Videokonferenzen ähm, kann man, lebt man einfach bei uns im Hause. Und das, das klappt wirklich super. Ähm, generell ist ein sehr kollegiales, fast freundschaftliches Verhältnis zu den Kollegen, möchte ich sagen. Also es ist hier, mit jedem versteht man sich super, es ist keiner, der einen irgendwie hinten rumkommt oder so. Wenn, wenn man was nicht passt, dann wird es offen ausgeredet. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes und angenehmes Arbeiten mit den Kollegen, äh, genauso mit den Vorgesetzten oder der Geschäftsführung. Ja, das ist, wenn man irgendwelche Anliegen hat, äh, mal irgendwas besprechen möchte, es ist immer ein offenes Ohr da. Jeder ist per Du, bei uns, also es gibt so kein Sie, es gibt es einfach nicht. Es ist also wirklich ein sehr angenehmes Arbeiten miteinander und zusätzlich ist dieses jahrelange Zusammenarbeiten mit den, mit den Kunden, die man einfach über Jahre kennt. Ich bin also seit Gründung der SST jetzt 19 Jahre dabei, die SST ist aus drei Firmen zusammengewachsen, da komme ich raus, wenn man das zusammenzieht, bin ich 23 Jahre schon im Unternehmen und das ist halt eine lange Zeit. und man sieht, es geht eigentlich nur, wenn es einem aufgefällt. Ja, spannendste Erfahrung. Also jeder Tag ist spannend. Das ist eigentlich das Gute an unserem Job. Das heißt, wir haben jeden Tag in der Hotline, man weiß nicht, was kommt. Aber spannend sind... Ja, zu einem früher, wo man noch Messevorführungen hatte, also wenn man auf der Messe steht und man weiß gar nicht, was los ist und jemand steht neben einem, zeigen Sie mal das, mal das und zehn Leute stehen dann im Kreis außenrum. Schon sehr spannende Herausforderung, ob man da alles so spontan hinkriegt immer. Oder auch heute die Kunden-Schulungen, Trainings, Workshops, wo man nichts aus der Stange irgendwo runtermacht und einfach mal einen Schulungsordner durchliest, sondern wirklich Fragen vom Kunden eingeht und dann ab und zu, zu Fragen kommen, ups, okay, das ist jetzt eine spannende Aufgabe. Und wenn man dann die gemeinsam mit dem Kunden einfach oder den uns Teilnehmern, die da drin sind, gemeinsam eine Lösung erarbeitet und man sagt dann noch, ja, okay, vielleicht nicht hundertprozentig optimal, aber kann man machen, super gut. Also das sind so die spannendsten Sachen, wenn man so von 0 auf 100 kommt und zum Schluss kommt was raus. Also Das, das ist so das Spannendste. Ja, und was ist das Lustigste? Ja, es gibt viele lustige Sachen. Ich habe mir einfach mal so eine Geschichte rausgesucht. Äh, ich hatte mein Training über drei Tage und da habe ich am ersten Tag so, ja, zeitlichen Ablauf erklärt. Wann fangen wir an, wann hören wir auf? Und dann hat sich ein Schulungsteilnehmer gemeldet und hat gesagt, ja, können wir bitte äh, heute früher aufhören und dafür die anderen beiden Tage ein bisschen länger machen. Weil er hat noch einen privaten Termin. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn so wichtig, wo müssen Sie denn hin? hin? Dann hat er gesagt, er muss noch nach Rosenheim ins Eishockey. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist interessant, spannend, super, weil ich will da heute auch noch hin, dann können wir ja gemeinsam ein Bier trinken. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, nee, er ist der Schiedsrichter. Also haben wir kein Bier miteinander getrunken. Aber am nächsten Tag habe ich natürlich mir ein paar Fragen für ihn vorbereitet gehabt. Ja, Spielminute 12, Spielminute 18, was war da los? Und er hat mir genau erklärt, wie der Schiedsrichter das interpretiert und warum er so greift. Also habe ich sehr gut was gelernt bei ihm bezüglich Eishockey. Danach hat er bei mir wieder was über Solid Edge gelernt. War eigentlich eine ganz spannende Geschichte, ganz lustige Geschichte und den habe ich dann öfters noch getan.